Einen wunderschönen guten Abend bei Solavana Live. Hallo, ich freue mich so sehr. Omatasat. Oh schön, dass ihr da seid. Und ja, zu unserer tollen Sendung, wenn ich dran denke, die erste Sendung, die wir gemacht haben, wo wir eine persönliche, ein, ein, ein Kosmetikprodukt, eine Hautpflegecreme energetisiert haben, damit sie ja, damit sie dir ganz, ganz wohl tut. So setzen wir das heute fort, indem wir eine Heilcreme zusammen herstellen. Eine ganz tolle Heilcreme soll das werden. Und zwar habe ich so Informationen schon mal bekommen von der geistigen Welt. Sie soll speziell für die Haut Wirken, also wenn man sich jetzt ein bisschen wehgetan hat, mal wenn man einen blauen hätte oder eine Schürfwunde oder sowas, ja, oder eine Entzündung hat, dann einfach auftragen und das soll dann sofort wieder ähm, besser werden. Ihr dürft mir auch noch, wenn ihr da einen speziellen Wunsch habt, was die Heilcreme alles noch beinhalten soll, dürft ihr mir das auch ruhig noch schreiben. Ich denke, Vielleicht kann man es berücksichtigen. Ich werde also die Heilcreme mit Lumina machen. Die Lumina ist ja ein Engel, der sehr viele Heilenergien besitzt und der auch sofort die Energie erhöht und dadurch ja, der Creme so einen richtigen Schub geben wird, so richtig gut beim Energetisieren hilft. Genau, also es ist, Solve schreibt super, das wollte ich schon immer mal wissen. Ja, also es ist so, ich stelle einfach meinen Kanal euch zur Verfügung und über mich fließt dann, da fließt dann hier die Energie so rein und die fließt zu euch in eure Hände. Ja, so können wir das nämlich auch gemeinsam machen. Also es wird praktisch durch mich die Energie übertragen und dann zu euch fließen und von, in eure Hände fließen und von euren Händen dann in diese Creme, die ihr euch vorbereitet habt. Falls, du jetzt, falls jetzt jemand das Video anschaut und noch nichts vorbereitet hat, dann möchte ich dich bitten, einfach vielleicht schnell was vorzubereiten und dann nochmal von vorne zu beginnen. Oder beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch rede. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man eine neutrale Creme zur Verfügung hat. Ich habe hier so ein, ein, ein, ein Glas genommen, habe äh, mir das schön ausgewaschen und habe jetzt hier Kokosöl reingemacht. Das ist ja ein bisschen fest in der Konsistenz und wenn das warm wird, wird es flüssig. Also das ist jetzt hier drin, riecht gut nach Kokosöl. Und das werde ich jetzt verwenden, das wird meine Heilcreme werden. Und zwar werde ich eine Heilcreme für die ganze Familie herstellen. Und das könntet ihr, wenn ihr möchtet, auch so machen. Also es ist eine Heilcreme, die jetzt speziell, die man, wo man sich die Haut eingremen kann, die speziell dann kleine Hautschürfungen, äh, kleine Hautverletzungen schneller heilen lässt. Und ja, also, da ja, ich denke schon die ganze Woche daran und es wird bestimmt wunderschön werden. Und zu der letzten Creme habt ihr ja gesagt, äh, Wundercreme. Jetzt bin ich gespannt, wie, wie ihr dann zu dieser Creme sagen werdet, die ihr jetzt eben mit mir zusammen herstellt. Und ähm, falls man jetzt mh, sowas nicht hat, kein Kokosöl oder vielleicht. Ähm, eben jetzt ausweichen muss auf ein anderes Produkt, dann würde ich doch sagen, es kann grundsätzlich jede ähm, Creme genommen werden, welche recht neutral ist. Ja, also wo nach Möglichkeit nicht so viel schon drinnen ist. Ich werde auch ähm, mit euch die Creme vielleicht reinigen, ähm, dass wir also ein ganz tolles Produkt haben und ihr dann auch, ja, Umso, umso besser, also je, je mehr das gereinigt ist, umso mehr kann man ja reinbringen und umso besseres Produkt wird es werden. So ist es. Habt ihr denn noch irgendwie Fragen zu dieser ähm, Heilcreme für die Familie und habt ihr vielleicht noch Vorschläge, was für euch wichtig wäre, was drin sein soll? Dann wäre es jetzt ja gut, das zu schreiben, denn dann kann ich es das mit einfließen lassen. Ansonsten ähm, wird sowieso die geistige Welt bestimmen, wie es am allerbesten ist. Also ich denke, Lumina wird da auf jeden Fall äh, sowieso Bescheid wissen und äh, mich führen. Ja, und ihr habt ja schon gesehen, ich habe eine neue Playlist äh, gemacht eben, die heißt Heil und Schön. Und das ist da kommen dann all diese tollen Videos rein, die also sich mit Heilung und Schönsein, also die mit diesem Thema zu tun haben. Die werden wir da ein, einreihen und ihr könnt dann immer nach, ja, nach Bedarf das Video wieder anschauen. Also ich empfehle euch wirklich auch, bei jeder, wenn die dann mal das, was wir jetzt heute herstellen, falls es aufgebraucht ist, dann, wenn ihr euch wieder eine neue Creme herstellen wollt, dann schaut das Video wieder an, damit ihr die Originalenergien bekommt, die jetzt in dem Moment, also nachher übertragen werden. Das ist einfach wichtig. Und dann wisst ihr auch, dass es richtig und gut ist, falls ihr mir vertraut. <lacht> wenn, ich, wenn ich euer Medium, wenn ich das Medium eurer Wahl sein darf, und ja, dann möchte ich mich jetzt auch gerade mal ganz, ganz herzlich bedanken dafür, ja, dass ich das alles für euch machen darf und freue mich auf, diesen, auf das, was jetzt gleich geschieht. Ich würde sagen, da ihr so weiter nichts schreibt und keine Fragen wohl mehr aufgetaucht sind, könnten wir auch fast bald anfangen. Was ich noch ähm, vielleicht vorher sagen möchte, der Blick auf den Kalender. Am Samstag, jetzt an, am Samstag in dieser Woche, ist ja der Sammertag bei mir. Und das ist einfach ja, ein wunderbarer Seminartag. Falls jemand noch Lust hat, dazu zu kommen, würde mich sehr freuen. Dann würden wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Es ist also hier bei mir in Marburg und wir werden zusammen ja, zusammenwirken in der Samatha-Energie, was ja die vorbereitende Energie ist, damit Jesus wieder inkarnieren kann. Und dafür braucht es einfach ganz viele Lichtarbeiter, die dieses Energiefeld nähren und aufbauen. Und das ist die Hauptaufgabe. Und natürlich werden wir von der geistlichen Welt beschenkt mit ähm, sehr, einer sehr hohen Einweihung in eine magische Kanaha-Energie, die auch Merlin bekommen hat und die wir dann da auch bekommen. Also es ist schon was ganz Besonderes. Ja, und wir werden zusammen dieses Feld nähren und aufbauen und bekommen auch einen Schlüssel, der uns in dieses Feld ganz leicht eintauchen lässt. Der Schlüssel der Achtsamkeit und Liebe. Ja, und das ist jetzt das, was also am Samstag bei mir los ist. Wenn jetzt jemand sagt, äh, ach ich möchte so gern dabei sein, aber ich, ich kann einfach nicht, ähm, zeitlich kriege ich das nicht hin, dann dürft ihr auch äh, den, den, den, den Live-Stream äh, verfolgen. Das kann man dann auf meiner Webseite buchen. Also wäre man dann auch noch dabei, auch wenn man jetzt nicht physisch anwesend ist, dann ist man doch dennoch über unser liebes Internet verbunden. Also Gott sei Dank gibt es das ja alles. Und ja, die Technik ist einfach heutzutage ein, ein sehr großes Hilfsmittel, was es uns doch erleichtert, ja auch die Botschaften weiterzugeben und miteinander verbunden zu sein. Ich muss gerade an Facebook denken. Da ist man ja ständig in Kontakt und da können auch so viele schöne Dinge geschehen. Und von daher ja finde ich es richtig, richtig gut, dass es also das Internet gibt. Ja, meine Lieben, dann denke ich doch, ihr habt äh, eure Creme vorbereitet und vielleicht auch abgefüllt und seid bereit dass wir beginnen können, es wird also eine Meditation sein, in welcher die Heilenergie, wie gesagt, durch meinen Kanal fließt, zu euch fließt, in eure Hände und dann von dort in die Creme. Und äh, das ist alles. Wer von euch ein ähm, Auraspray hat, zum Beispiel die 999, der darf das jetzt verwenden. Und ähm, damit es also, ich habe gerade irgendwas ins Auge bekommen, so ein Haar oder so, ja, der darf das natürlich gerne verwenden, denn die 999 bringt einen ja noch viel tiefer in die Verbindung zur geistigen Welt und man fühlt die Energien noch viel stärker als ohne die kleine Hilfe und das wollen wir ja alle sehr gern, wir möchten ja auch dass so viel wie möglich Energie übertragen wird und das dann die Creme ja, für uns wirken darf, wenn wir sie brauchen. Ja, meine Lieben, dann ähm, bereite ich mich kurz vor. Ihr seht schon hier im Hintergrund habe ich was vorbereitet. Ich habe was Neues. Ich habe hier so ein bisschen Musik zum Einstimmen und ja, die Energie fängt schon das Fließen an. Ich verbinde mich jetzt. Wir machen eine kurze Meditation zum Runterkommen, ja, damit ihr euch auch gut öffnen könnt. Und danach werden wir die Heilcreme energetisieren. so nehme einen tiefen Atemzug und tauche mit diesem Atemzug in dein Innerstes ein. Gehe bewusst in deinen Herzensraum und trete ganz bewusst nach innen begebe dich in dein Innerstes an den Platz, wo deine Seele wohnt und erkenne den Ort des Friedens. Erkenne. Dass dieser Ort des Friedens in dir liegt, dich stärkt und kräftig macht und dich vorbereitet auf das, was jetzt geschehen wird, so lasse die Energien fließen. Lasse die Energien deines Herzens durch deinen kompletten Körper fließen und spüre, wie du dich dabei ausdehnst. Spüre, wie du gleichzeitig immer ruhiger wirst. Und in dem Moment, wo die Stille zu fühlen ist, wo du die Stille wahrnehmen kannst, in dem Moment fühlst du dein goldenes Chakra. Und weißt, dass du ganz bei dir selbst angekommen bist. Und dass du nun dich ausdehnen kannst. Dass du dich komplett in deiner persönlichen Energie des goldenen Chakras ausdehnen kannst. So lasse die Energien fließen und spüre, wie du dich automatisch spüre, wie du dich automatisch mit der Wirklichkeit verbindest, wie sie dich trägt und sicher macht. Und dann nehme, nehme deine Creme in deine Hände, denn jetzt werden wir mit der Energetisierung beginnen. Ich rufe die Hüter der Energien. Ich rufe Erzengel Michael. Und ich bitte darum, dass jetzt reinigende und transformierende Energien gesendet werden. Und vielleicht spürst du es schon. Die Energie beginnt zu fließen. Sie reinigt deine Creme, von allen Strukturen sie transformiert und macht deine Creme rein, die Energie entfernt, alle störenden Energien neutralisiert, sodass deine Creme ganz rein wird. Wir lassen die Energie noch ein wenig fließen. Wir spüren, wie die Energie sich kreisförmig in der Creme hin und her bewegt. Und wir spüren auch, wie störende Energien nach außen gezogen werden. Wir spüren auch, wie die Creme sich energetisch ausdehnt und zu scheinen beginnt. Nun rufe ich Lumina und ich bitte dich Lumina, sende durch meinen Kanal die Energien, die es braucht, damit diese Creme heilend wirkt. Ich lege nun ein Kristall in diese Creme, welche entzündungshemmend wirkt. Spüre die wellenförmigen. Bewegungen dieser Energie. Jetzt lege ich ein Kristall reinigung in diese creme lumina erhöht die energie dieses kristall wird die creme so zubereiten dass verunreinigungen aufgelöst werden können welche sich auf deiner Haut befinden. Spüre, wie die Energie kreist. Nun lege ich ein Kristall in diese Creme. welche Wunden verschließt. Die Energie fließt durch mich zu dir in deine Hände und in deine Creme. Jedes Kristall, was ich in diese Creme lege, fließt automatisch zu dir, über meinen Kanal, in deine Hände und in deine Creme. Vertraue und lasse es fließen. Nun lege ich ein Kristall der Heilung in die Creme, und gleichzeitig fließt die Energie des Kristalles zu dir, in deine Hände und in deine Creme. Spüre wieder, wie die Energie kreist. Nun rufe ich Eschka und bitte Eschka, entsprechende Kräuter, heilende und beruhigende Kräuter, die Essenzen dieser Kräuter in die Creme fließen zu lassen. Nun fließt diese Energie zu dir, in deine Creme, von mir zu dir in deine Hände und in deine Gräme. Nun bitte ich Lumina um die spezielle Heilenergie für die Haut, für kleinere Wunden, Schürfungen an der Haut. Und Lumina sendet einen Energiestrahl. Durch mich, in die Creme und zu dir, in deine Hände, in deine Creme. Spüre, wie die Energie zunimmt. Und nun bitte ich, Lumina, um den Segen, den Segen für diese Creme. So fließt durch mich die Segensenergie und sie fließt zu dir in deine Hände und in deine Creme. Spüre den heiligen Moment. Und nun darfst du selbst ein goldenes Ananascha in die Creme einfließen lassen. Stelle dir vor wie ein goldenes Ananascha in deiner Creme liegt. Ich rufe nun die Fürstentümer und bitte sie, die Creme zu verschließen, die Energien zu verankern sodass die Creme keine Fremdenergie aufnehmen kann, sondern immer rein in ihrer Konsistenz für dich zur Verfügung steht. So ist auch dies geschehen. Die Creme ist nun bereit. Du kannst sie ab jetzt verwenden. Dann komme langsam in das Hier und Jetzt zurück, währenddessen ich mich bei Lubina und bei all den Hohnlichtern bedanke, welche mit uns gewirkt haben. Meine Creme ist total geschmolzen, so heiß ist sie geworden. Ich stelle sie jetzt mal hierher und ja, es gibt viele Methoden der Energetisierung. Dies hier ist eine Methode, damit ihr alle mitmachen könnt und ja die Energien von Lumina richtig gut empfangen könnt. Das ist eine ganz einfache Methode und das kann jeder jeder mitmachen, der möchte, der offen dafür ist. Ja, das war's schon. Es war ging ganz schnell. Und Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich bin schon sehr gespannt auf eure, äh, auf eure Rückmeldung, wie es ist, wenn er sie benutzt und wenn er sie auftragt, was alles geschehen ist, wie sie euch unterstützen darf diese Creme. Ja, meine Lieben, mir kommt gerade so in den in, in Sinn ähm, Lumina hat gemeint, vielleicht hilft sie auch gegen Kopfschmerzen und sollte ich sie dann da so ein bisschen auftragen, probiert es mal aus, keine Ahnung, probiert es einfach mal, Es <lacht> war ja jetzt gar nicht vorgesehen, aber mh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, vielen Dank für euer Licht, dass ihr alle hier seid und es ist einfach schön für euch da zu sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, lasst es euch gut gehen und bis Samstag und zum Sammertag und Sonntag zu einer nächsten Sendung, da geht es nämlich um Zucker. <lacht> ja, es ist immer wieder interessant und ich kann nur sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstagabend. Schlaft gut. Ach so Sigrid, du schreibst, deine Kopfschmerzen sind gerade weggegangen. Ja, deswegen kam mir das wahrscheinlich in den Sinn. Also irgendwie hilft jetzt auch gerade diese Meditation gegen Kopfschmerzen. Ja, interessant, sehr interessant. Ja, Lumina ist einfach ähm, ja, der größte Heilerengel, einer der größten Heilerengel aus den Elohim und diese Energie, wenn wir die nutzen können, ist natürlich herrlich und Ananasha, liebe Lumina, dass wir, ja, heute, dass du für uns da warst und auch die Fürstentümer, Erzengel Michael und ja, es war auch ein bisschen Magie dabei. Ich habe auch noch im Hintergrund ein bisschen magisch gewirkt, damit ihr ganz, ganz viel Energie abbekommt und ja sehr gut unterstützt werdet. Also, dann macht's, macht's gut, einen schönen Abend. Tschüss.